Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Long-Menu-Frage in Ilias erstellen können. Fragen können Sie ja einerseits direkt im Test erstellen oder wie ich Ihnen hier zeigen werde, auch in einem Fragenpool. Klicken Sie dafür auf den Button Frage erstellen. Wählen Sie beim Fragetyp Long-Menu-Frage aus. Bestätigen Sie mit Erstellen. Geben Sie zunächst einen prägnanten Titel ein, damit Sie Ihre Frage auch später immer wieder finden können und fügen Sie nun einen Fragentext hier mit ein. Den können Sie auch gerne hier mit Hilfe des Editors auch entsprechend formatieren. Sollten Sie vielleicht Ihren Text schon mit Word vorformuliert haben, nutzen Sie bitte diesen Button und fügen Sie Ihren Text hier im erscheinenden Fenster ein, damit es nicht zu eventuellen Darstellungsproblemen kommt. Weiter dort unten gibt es noch die Möglichkeit der Bearbeitungsdauer. Das können Sie aber ignorieren. Die ist derzeit deaktiviert. Viel mehr wichtiger ist nun der Inhalt vom Long Menu. Ebenfalls haben Sie auch hier den Editor, wo Sie Ihre Eingaben mit formulieren können. Ich habe schon etwas vorformuliert. Die Hauptstadt von Luxemburg ist... Und hier würde dann die erste Lücke erscheinen. Das füge ich mit diesem Button Lücke einfügen hier unter dem Textfeld hinzu. Und auch direkt hier unten in der zweiten Zeile soll an erster Stelle auch eine Lücke eingefügt werden. Hier machen wir mal noch ein Leerzeichen dazwischen. So. Einer, das haben Sie dann einerseits hier unten, dass sich die long Menü lücken hier unten erstellen. Vorher sollten Sie noch die Autovervollständigung ausfüllen, denn im Gegensatz zu einfachen Lückentextfragen gibt es ja die Möglichkeit, bei der Longmenüfrage frage ab, wie hier eingestellt, drei eingegebenen Buchstaben schon die Antwortmöglichkeiten mit auszuwählen. Nehmen wir mal das erste Beispiel, die erste Lücke. Das soll hier ein Textfeld sein. Da geben wir als Antwort Möglichkeiten aus Luxemburg, mit dem Plus hole ich mir noch einfällt. Feld, Madrid, nehmen wir noch ein drittes, Rom ähm, oh. und speichern das ab. Sie sehen, man kann das aber auch mit einer Textdatei durchaus auch mit übernehmen. Sie müssen dann aber natürlich auch dem System sagen, was denn nun die richtige Antwort ist, in unserem Fall Luxemburg. Und dafür vergeben Sie dann auch noch eine entsprechende Punkteanzahl. Für unsere zweite Lücke, wo nach der Hauptstadt von Frankreich gefragt wird, können Sie ebenfalls ein Textfeld verwenden. Sie können aber auch mit einem Auswahl Auswahlfeld arbeiten, müssen aber auch hier die Antworten natürlich vorgeben. Die richtige wäre ja Paris und wir holen uns hier auch noch zwei weitere Beispiele mit Berlin und Warschau dazu. Auch hier müssen Sie dem System wieder sagen, was die richtige Antwort ist. Bei uns ist es Paris und eine Punktzahl eingeben. Sichern Sie Ihre Eingaben mit Speichern. Schauen wir nun einmal in die Vorschau wie die Frage dann aussehen würde in einem Test. Hier haben Sie dann als erstes Beispiel also die Möglichkeit des Eingabefeldes. Wenn ich also beginne, hier eine Eingabe zu tätigen, kommt erst mit dem dritten Buchstaben eine mögliche Antwort hier drunter. Wir hatten ja auch als Beispiel Madrid. Das würde also genauso funktionieren auch bei den falschen Antworten. Und in der zweiten Zeile haben wir ja das Auswahlfeld genommen, wo also hier ein Dropdown-Menü erstellt wurde. Das war der Fragetyp Long Menu. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim selbstständigen Ausprobieren.